Wiederholen Sie diese Übung 8 bis zehn Mal und machen Sie anschließend ca. 20 Sekunden Pause. Danach wiederholen Sie den gesamten Satz 1 bis zwei Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächst stärkeren Widerstandsstufe durchführen. Die folgende Übung trainiert die Armmuskulatur. Stellen Sie sich in die Schrittstellung.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 Danach wiederholen Sie den gesamten Satz ein bis zweimal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächst stärkeren Bandstärke durchführen. Die folgende Übung stärkt die Muskulatur der Arme, Beine und des Rückens. Stellen Sie sich hüftbreit und stabil hin. Die Füße befinden sich in den mittleren Schlaufen. Mit den Händen greifen Sie die äußeren Schlaufen. Die Arme befinden sich auf Schulterhöhe, die Ellbogen sind 90 Grad gebeugt, Hände gestreckt vor dem Kopf, die Schultern sind tief. Mit der Ausatmung gehen Sie in die Kniebeuge, bis Ihre Knie einen Winkel von ca. 90 Grad erreicht haben. Die Arme führen Sie dabei in die Streckung nach oben. Mit der Einatmung gehen Sie zurück in die Ausgangsposition. Führen Sie diese Übung mit 6 bis 8 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine Pause von ca. 20 Sekunden und wiederholen Sie dann den gesamten Satz ein bis zweimal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächst stärkeren Bandstärke durchführen. Trainieren Sie mit der folgenden Übung Ihre Beinmuskulatur. Stellen Sie sich stabil und schulterbreit mit den Füßen in den Schlaufen hin. Das Band platzieren Sie oberhalb der Knöchel. Dass es leicht gespannt ist. Mit der Ausatmung gehen Sie in die Kniebeuge und mit der Einatmung wieder zurück in die Streckung. Mit der nächsten Ausatmung heben Sie das rechte Bein gestreckt seitwärts nach außen und setzen es mit der Einatmung wieder ab. Mit der nächsten Ausatmung führen Sie die gleiche Bewegung mit dem linken Bein durch. Anschließend beginnen Sie die Übungsfolge von vorne mit der Kniebeuge. Achten Sie darauf, dass der Oberkörper während dieser Übung stabil bleibt. Führen Sie mit beiden Seiten acht bis zehn Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine Pause von ca. 20 Sekunden und wiederholen dann den gesamten Satz ein bis zweimal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die Übung mit der nächst stärkeren Bandstärke durchführen.